So, Teil 3 zur motorischen Kontrolle und zu den Fertigkeiten. Und ich hatte ja beim letzten Schnitt schon erwähnt, dass für die Closed Loop-Kontrolle die Zeitverzögerung ein echtes Problem ist. Dummerweise ist es aber so, wir müssen mit Zeitverzögerungen bei der motorischen Kontrolle tatsächlich leben und zwar mit relevanten Zeitverzögerungen, die einen Einfluss darauf haben, ob unsere Bewegung gelingen oder nicht. Das bedeutet, ähm, von dem ähm, Ausgangszustand tatsächlich in der Umwelt bis hin zu dem Moment, wo wir das wahrnehmen, und wo dann unser Kontrollsystem reagieren kann, benötigt, benötigen wir relativ viel Überarbeitungszeit. Und deswegen ist eine reine Closed-Loop-Regelung im Sport nicht realisierbar. Die Echtzeitregelung bei der menschlichen Bewegungskontrolle ist eben nicht möglich, Echtzeitregelung würde bedeuten, dass man sofort eine Rückmeldung bekommt über den Zustand, neuen Zustand in der Umwelt. Das klappt eben nicht, sondern wir haben Zeitverzögerungen, zum Beispiel die Reaktionszeit. Und in welchem Ausmaß das so ungefähr eine Rolle spielt, kann man ganz leicht am Sprintstart veranschaulichen. Die Starterin sitzt also in ihren Blöcken oder ist in dieser ähm, Ablaufposition und dann kommt der Schuss bei 0 Millisekunden ähm, und dieser Schuss muss erstmal mit Schallwellen ans Ohr gelangen, dann muss es vom Ohr transformiert werden in Nervensignale und diese Nervensignale müssen dann ins Gehirn wandern. Und in dem Gehirn müssen dann die entsprechenden Synapsen aktiviert werden, die dann den motorischen Output wieder an die Synapsen, an die efferenten Synapsen weiterleiten. Und diese efferenten Synapsen gehen dann runter an die Muskulatur der Beine vor allem und erzeugen da Zuckungen und diese Zuckungen äh, erzeugen dann einen. Druck auf dem Startblock und dieser Startblockdruck, der wird dann gemessen und zwischen Schuss und dem Druck auf dem Startblock, das ist sozusagen die gesamte Reaktionszeit und die Reaktionszeit ist bei guten Sprintern so 150, 160 Millisekunden. Manche sind auch ein bisschen schneller, 110, 120 und so weiter, aber was man mit Sicherheit sagen kann, schneller als 100 Millisekunden geht nicht und deswegen wird auch alles, was unter 100 Millisekunden Reaktionszeit ist, als Fehlstart gewertet, weil dann die Leichtathleten davon ausgehen und zu Recht davon ausgehen, dass der Athlet oder die Athletin spekuliert hat und einfach mal losgelaufen ist, ohne den Startschuss schon verarbeitet zu haben und deswegen wird sie dann für den Lauf disqualifiziert. Im Handball ist es ähnlich, im Handball ähm, hat der Torwart oftmals nur 100 Millisekunden Zeit, bis er den Ball parieren kann, also der kommt schon mit einer riesigen Geschwindigkeit auf den Keeper zu und der steht ja auch noch ein bisschen näher, der steht ja nicht auf der Linie, sondern hampelt da ein bisschen weiter vorne rum. Das heißt, im Prinzip hätte der Keeper eigentlich überhaupt keine Chance, den Ball zu halten, zumindest wenn der Schütze nicht ihn einfach trifft und abwirft. Die Lösung, die der Handballtorhüter anstreben kann, ist, dass er versucht, die Bewegungen des Gegenspielers zu lesen und aus diesen Bewegungen schon zu antizipieren, wo denn tatsächlich der Ball hingehen wird ähm, und dann sich sozusagen schon, bevor er eigentlich mit Rückmeldungen ähm, dahin gehen kann, wo der Ball kommt, ähm, die Bewegung dahin zu initiieren. Also sprich, wenn er jetzt auf ähm, Closed-Loop-Regelung zurückgreifen würde, dann würde das irgendwie so gehen, ah, der Ball fliegt in die Richtung, ich nehme die Hand dahin, ah, der kommt da, da, da und dann fängt er jeden Ball, wenn diese Regelung schnell genug wäre, ist sie aber nicht, sondern die Verarbeitungszeit dauert viel zu lang, sodass er also so regeln wäre und dann wäre der Ball schon lange drin, bevor er überhaupt irgendwie nur in die Richtung des Balles kommt. Deswegen Gegenspieler lesen, Gedank, Wurf gedanklich vorwegnehmen und dann die Bewegungsantwort, ja jetzt steht hier programmieren, also sozusagen vorher festlegen, vorab festlegen und dann ist da auch nichts mehr zu machen und das ist ja auch tatsächlich so. Und wenn er dann sieht, ah Mist, äh, ich habe mich vertan, der geht doch da unten hin, es ist zu spät, hat er keine Chance mehr. Das bedeutet also, sehr schnell auszuführende Bewegungen können nicht auf einer ausschließlichen Closed-Loop-Regelung beruhen. Das kann nicht funktionieren aus systematischen Gründen, sondern da muss eben eine Open-Loop-Regelung erfolgen. Die Unterscheidung ist also vor allem erstmal nach der Bearbeitungsdauer die Standwaage hat man eben läng länger Zeit also mehr als 150 bis 200 Millisekunden um diese Haltung einzunehmen und dann kann man schön Istwert und Sollwert in ähm, Einklang bringen und die Bewegung kann nach und nach geregelt werden ähm, der Startsprung im Schwimmen hingegen, da ist die Initierung kürzer als 150 bis 200 Millisekunden und nach Bewegungsbeginn gibt es keine Korrekturen mehr der Flugbahn, also müssen die Bewegungskommandos vor Beginn vorliegen. Okay, das hier nochmal zusammengefasst. Bewegungen mit einer Dauer von 150 bis 200 Millisekunden können nur über Open Loop Steuerung laufen. Bei länger andauernden Bewegungen ist eine Closed-Loop-Regelung möglich, aber da kann eine Open-Loop-Kontrolle mit unterstützen, sodass sich diese beiden Mechanismen ergänzen.